Ja, schöne Grüße hier von der Costa del Sol im herrlichen Golfclub Miraflores bei Mabea. Und ich freue mich heute eine ganz besondere Ankündigung zu machen. Wir starten durch. Es geht los. Die Stunde Null hat begonnen mit Live Vantage in Europa. Und auch Sie können mit dabei sein. Die ersten Frauen und Männer der Stunde Null, die ja am Anfang mal dabei sein wollen. Und hier geht es nicht um ein Startup unternehmen Live Vantage ist ein erfolgreiches, 200 Meter. Jahresumsatz seit 2009 äh, dabei und Sie starten jetzt das erste Mal in Europa. Also eine einmalige Chance, direkte Zusammenarbeit natürlich mit mir. Wir haben ein ganz besonderes Förderprogramm. Dazu natürlich Einzelheiten im persönlichen Gespräch. Bitte ja, mich anrufen unter der unten, äh, angezeigten Nummer beziehungsweise mich kontaktieren hier über MLM Worldwide. Ich wünsche einen fröhlichen Tag und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit. Bis bald!